Willkommen bei Vier Frauen, Drei Länder und Fast eine Sprache. Heute mit zwei Frauen aus zwei Ländern. Hallo, yeah, liebe Lydia. Hallo, liebe Lydia. Lizzie, was wollen wir denn heute machen? So spontan. Um, ja, wir waren heute sehr ambitioniert und trotzdem kopflos. <lacht> <lacht> also planlos, kopflos, nee, der war planlos und haben uns äh, entschieden zum wieder mal die äh, tollen Karten von der Denise herzunehmen. Ähm, können wir wirklich jedem nur wärmstens empfehlen, der mit sich selber, mit anderen, wie auch immer arbeiten möchte und äh, wie das genau funktioniert und was das für tolle Bilder sind, möchte wir euch sorgen. Genau, also das Kartenset ist groß und damit schwer. Ich halte es einmal so kurz hier in die Kamera und Lisi, du darfst Stopp sagen. Siehst gar nichts, ne? aber Stopp. Ich glaube, wir sind fast mietig Stopp. <lacht> ja, ich muss es einmal kurz hinlegen. Wir haben hier die Urdynamik. Wow. Die Sehr schön. Urdynamik. Du kannst erkennen, was da drauf ist. Ja. Kannst du, oder? Ja, ein Boot voller verschiedener bunter Menschen mit Regenschirmen. Genau. <lacht> Auf einem Fluss. Ähm, der Hintergrund kann ich jetzt nicht so gut erkennen. Äh, ja, was das kann... ist so, so Palmen, ne? Also sieht so ein bisschen nach Dschungel? Ja, so ein bisschen dschungelmäßig aus, genau. Okay. Mhm. Was sehr witzig ist, ähm, Lisi und ich hatten ja gerade noch so ein bisschen gequatscht über das, was uns gerade so bewegt. Und auf der Rückseite dieser Karten äh, sind immer äh, Fragen. Ja? Und die erste Frage ist, wie bist du zu dem Mensch geworden, der du heute bist? <lacht> und das ist deswegen lustig, weil wir darüber äh, gerade gesprochen haben äh, in einem anderen Kontext. Aber ähm, ich würde sagen, wir trauen ja dem Prozess, ne? Ähm, es bestätigt uns äh, <lacht> mal wieder, Lisi, ähm, wie bist auf dem richtigen Weg. Absolut, absolut. Und ähm, also, was mir als erstes durch den Kopf geschossen ist, ähm, ist dieses Urvertrauen, mhm. das mir wieder einmal gefällt hat. Ähm, also nicht nur an alles andere, sondern auch an mich, in mich. Dieses Vertrauen hat mir gefällt. Ich habe eine Aufgabe gestellt kriegt habe nicht klar der Werk definiert kriegt mhm. und ähm, war somit ein bisschen im Strudeln oder gewaltig im Strudeln. Ich habe das Ziel vorgelegt kriegt und... Ähm, habe festgestellt: Für mich persönlich ist es unglaublich schwierig, wenn ich den Weg nicht kenne. Also soll heißen: Ich brauche eine Struktur. Wenn ich eine Struktur habe, kann ich arbeiten. Ähm, wie die Urdynamik funktioniert, wage ich nicht äh, mir anzumaßen, dass ist was. Aber äh, ich glaube, es gibt einfach Prozeduren, die sind im Gange ähm, und auf die müssen wir gar nicht einwirken. Also diese Dynamik findet mit und ohne uns statt und ähm, ab und zu dürfen wir uns einfach mal treiben lassen. So wie die Wellen hinter mir. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand bemerkt hat, ich habe äh, <lacht> ein Urlaubsfeeling. Ja, genau. Ja. <lacht> und ähm, ja, also im Moment äh, finde ich dieses Bild sehr passend, oder steckt der Urdynamik bei Ebbe und Flut dahinter? Also, mhm. ja. Mhm. ja. Das ähm, was mir in dem Zusammenhang ähm, aufgefallen ist, ist ähm, der Zusammenhalt. Ja? Mhm. Also, es, es sind alle in einem Boot. Ja? Mhm. Ähm, äh, sie gehen gemeinsam einen Weg und bilden so den Urkern. Der Gemeinschaft. Ähm ja, ich glaube, sie vertrauen sich auch gegenseitig. Ne? Mhm. Also sind mhm. hier gemeinsam in einer Richtung unterwegs und das auch wenn ähm, es vielleicht ein bisschen stürmischer ist. ja Also hier ist es halt unangenehm mit Regen und genau. ne? also aber, aber sie. Sie kennen das Prozedere, soll heißen, ja. Sie haben alle an Schirm dabei, Sie haben mit dem gerechnet, Sie sind auf das vorbereitet. Ja. Und ähm, ja, also gemeinsam lässt sich es, glaube ich, aushalten. Ja, und das sind aber trotzdem alles Individuen. Ne? Mhm. Also ähm, genau. der, der Junge hier vorne, der guckt ähm, trotzdem irgendwie in eine andere Richtung. Also es ist nicht so, dass das jetzt alle irgendwie nur fokussiert auf eins sind, also es sind Individuen, die hier äh, im, im Kern zusammen sind, zusammenhalten mhm. ja, und trotzdem ein gemeinsames ähm, Ziel verfolgen mhm. und im mhm. Kern gemeinsam, ähm, ja vielleicht auch gemeinsam stark sind. Mhm. Fällt mir gerade noch dazu ein. Also ich habe das auch gedacht, dieses, äh, obwohl jetzt, äh, wie gesagt, aber Sie, Sie wissen alle, äh, es regnet, was haben Sie der Wetterbericht angeschaut, egal, <lacht> kennen Sie Ihre Umgebung, ja, haben Sie möglich. täglich vielleicht Regenfälle, auch das möglich, ähm, oder viel Niederschlag. Und, ähm, aber egal, Sie, Sie halten zusammen, es ist jetzt keiner Panisch und springt über Bord, äh, mhm. Sie halten, ja, ist es das, was da gut gemeinsam aus, so will ich es mal formulieren. Mhm. Interessant, vielleicht hier nochmal zwei Impulse aus, aus der Karte, sei du auch in der Gemeinschaft mit anderen, also es mhm. sind halt immer das noch der Junge Individuen. wieder, oder? Ja, genau, die Individuen, genau. die dann ähm, da sitzen, aber trotzdem in der Gemeinschaft äh, sind, ja, und ähm, Unabhängigkeit erleichtert das Zusammenleben. Mhm ich auch sehr, sehr schöne äh, schöne Impulse. ja Also, sie sind ähm, Individuen und trotzdem hier gemeinsam. Ja, also cool. ich, ich finde, ähm, ja, ich, ich kann mich, oder ich wiederhole mich wahrscheinlich, ich finde die Karten irre gut, ich finde ja. die Bilder unglaublich, ich finde die Wörter, wo sie hat super, super spannend. Ja. Ja. Ähm, gepaart mit Impulsen und Fragestellungen für mich der absolute Knaller. Ja, also, also KartenZ-Lebensentwurf gestalten von Denise Ritter, erschienen im mhm. Verlag, steht aber alles noch. Ähm, Unter Diener. <lacht> genau. hat unsere Lydia wie immer top äh, äh, verlinkt. <lacht> genau, werde ich verlinken, genau. Mhm. Ähm, Lisi, fällt dir dazu noch was ein? Zu der Urdynamik? Mhm. Na, außer, dass ich noch nie im Urwald war. <lacht> <lacht> ähm, na, also okay. bis bin ich durch. Halten wir es doch für heute kurz und knackig. Ähm, wie würdest du vielleicht mit einem Satz oder einem Wort die Session heute abschließen? Ähm. Urdynamik, puh, urdynamik. Soll ich anfangen? Mhm. Fang an. Aber ich befürchte, wenn du wieder loshaust, dann fällt mir <lacht> gar nichts mehr hin. Ich glaube, es macht es nicht besser. In <lacht <lacht> Individuen stärken den Zusammenhalt. Ja, würde ich sagen. Mhm. Was fällt dir noch ein? Ja, ich hätte es fast ähnlich gesehen, aber jetzt schließen wir es halt denn so ab, sei du auch in der Gemeinschaft. Sei du selbst auch in der Gemeinschaft. Das passt doch wunderbar. Ich danke dir, liebe Lisi. Es war mir ein ja, Vielen Dank an dich. Bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, vier Frauen, drei Länder und fast alle Sprachen. Tschüss.